Das ist das mein Name ist snelly Snell und heute wird es wieder Zeit für die billigste Art an Unterhaltung. Für wirklich mit Abstand die billigste Art an Unterhaltung, yo. Versuche nicht zu lachen, Challenge. Okay, wir dürfen bei dieser Challenge weder lachen noch grinsen. Wir dürfen gar nichts. Das gilt auch für euch, yo. Okay, let's go. Ich habe ein relativ aktuelles Video genommen. Ich glaube, das Video ist von vor fünf Tagen oder so. Also wirklich relativ aktuell. Und dann würde ich mal sagen, start. Okay. Alles ist gut noch? Ich habe nicht gelacht, aber ich habe gegrinst, ehrlich gesagt. Jo, Es war vielleicht nicht extra, die haben wahrscheinlich nur Wii Sports gespielt, aber trotzdem. Es war gemein. Egal, es geht weiter. Ich habe einen Minuspunkt. Let's go. Was zur Hölle ist das? Okay, das ist einfach nur cringe. Das ist einfach komisch. Okay, nicht witzig, nein. Okay, eigentlich schon witzig, aber ich lache noch nicht. Und das kenne ich. Das kenne ich bereits, es tut mir leid. Da muss ich nicht lachen, ich kenne das, yo. Der Scheiß ist doch nicht fair, es tut mir leid, yo Der Kack ist doch nicht fair Ich meine, ihr könnt doch nicht einfach meinen Vater ins Video bringen Das geht nicht, das ist nicht fair Yo, aber egal <lacht> Sorry, ich sehe die ganze Zeit Dieses Bild und das ist einfach nur weird Was zur Hölle macht der da? Egal, wir drücken jetzt Weiter auf Play Okay Das war nicht so witzig, nein Oh nein Oh, das war blöd, das tut eher weh und das war cool. Okay. You got me. Es war bis zu einem gewissen Zeitpunkt cool. Danach kam der Briefkasten. Okay, wie oft haben wir jetzt schon gefailt? Ich habe schon dreimal gefailt bisher. Let's go. Scheiße. Das ist relativ viel. Oh. Nee, das ist einfach nur cool. Sorry. Das ist einfach nur cool. Okay, nein. Ah, ah. Der Hund? Sorry, nein, ist nicht lustig. Das ist eher cool gewesen. Das war wirklich cool. Und was macht der Hund da? Der leckt eine Scheibe. Okay. Okay, der war... Wow, der Typ war blöd. Näh. Nee. Sorry, ich finde das nicht witzig, nein. Nein, auch nicht. Ein bisschen habe ich gerade gegrinst, aber eher wegen dem Soundeffekt. Also, ich habe wirklich gerade eher wegen dem Soundeffekt gegrinst als wegen dem Video. Play weiter. Nein. Es tut mir leid, das ist nicht witzig. Okay, der Scheiß tut weh. Der hat eine Hacke in die Fresse bekommen. Okay. Ah, ah. Nee. Wie blöd kann man denn sein, ha? Wie blöd kann ein Mensch denn sein? Ich meine, wenn hinter dir eine Vitrine... Oh, leckt mich am Arsch. Die war so blöd. Die waren beide so blöd. Egal, weiter geht's. Und das arme Kind wird irgendwo runterfallen, oder? Oh mein Gott. Obwohl, das war relativ sanft. Zum Glück. Und... Ja, wow. Peinlich. Und das ist süß. Oh, das Video kenne ich. Das finde ich eher cool. Das finde ich wirklich cool. Obwohl es relativ kurz eben gerade gefasst wurde. Hä? Was? Nein! Das glaube ich gerade nicht. Der Junge fällt kurz vor der Ziellinie runter und dann wartet der einfach. Der fällt jetzt um. Der, was macht er jetzt da? Er steht... Was oh, machst du da? Was machst du da? Du bist so blöd. Oh mein Gott. Er hat wirklich seinen Platz verloren. Einfach nur, weil er da gewartet... Oh mein Gott. Das war verdammt traurig. Aber egal, wir gucken jetzt einfach weiter. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so traurig wird. Weil das war traurig. Okay. Weird. Ass. Fuck. Oh, die Arme. Aber es war witzig. Aber nicht so, dass man grinsen muss. Das war dieses mittelmäßige Witzig. Und das war bitter. Wow. Lass niemals eine Frau an Steuer. Da habe ich gegrinst. Da habe ich gegrinst. Aber ich fand die Musik cool. Ich fand die Musik wirklich cool, yo. Can you sing your ABCs for me? Beim ABC heult er? Wahrscheinlich heult er, weil es in Afrika keine Schulen gibt und es ist extrem schwer für ihn ist, dieses Wissen abzurufen. Aber er hat es geschafft. Von daher hat er meinen Respekt. Prank on Teacher gone wrong. Okay. Das war weird. Das kenne ich. Oh nein. Da passiert immer irgend. Okay, lol. Wow. Das ist ehrlich gesagt bitter. Okay. I got it, I got it. I got it. Oh mein nein. Gott! Okay, das war Hammer. Darf Vader different in the New Trailer. Was soll? Wow, der war relativ dumm. Um ehrlich, nein. Oh, oh, mein Gott, wow. Was? Oh mein Gott, das wird witzig. Das wird witzig. Wow, das wird mies. Ich habe dir vorher schon eingeredet, dass es witzig wird. Es war zwar nicht so hammer, aber es war besser als das davor. Von daher wow. bisschen gegrinst, yo. <lacht> Sorry, aber das ist gemein. Es sind jetzt drei dicke Leute hintereinander irgendwo runtergefallen. Stopp, weil es reicht. Es reicht wirklich. <lacht> Okay, sorry, das war der erste Clip, der wirklich Killer war. <lacht> ey, ey, in der Vorschule. Warte mal kurz, warte mal kurz, yo, ja, oh, das muss ich noch mal sehen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, warte, warte, warte. Das arme Kind, das arme Kind, sie stolpert einfach über das Kind drüber. Was zur Hölle? <lacht> So hoffentlich gibt es noch so welche Clips. Hoffentlich. What a champ. Was? Hey, Hä? Huh? Wow. Really nice, like oh. Nein, sag mir nicht, die ist das. Sag mir jetzt bitte nicht, die ist das. Nein, sie ist es nicht gut. Hä? Solange ist alles gut. Na. Oh, das war nur ein bisschen lustig, weil er schwarz war und da überall Schnee war. Schwarze und Schnee passen nicht zusammen. Ah uh ah. -uh. Weird? Er versucht jetzt einen Apfel von. Voll... Wow! Okay, stopp mal. Yo! Dafür hat der Typ Respekt verdient. Das war Hammer. Oh, das war süß. Was macht er da? Das hat er wehgetan, yo. Er hat das Ding total in die Fresse bekommen. Wow, das war nicht lustig. Oh nein, oh nein, oh hell no, oh hell no. Das ist doch, wow. Ich sag dazu gar nichts mehr. Das tut einfach nur scheiß weh Wow Ne Oh nein Dieser Blick Aber es ist okay Es ist okay Es ist nicht witzig Nicht so witzig Aber der hat Titten Wow Der hat Titten Okay, das Stoßen an den Kopf hat es irgendwie rausgeholt. Sonst wäre das nicht witzig gewesen, außer man wäre dabei gewesen, aber das Stoßen an den Kopf hat es echt rausgeholt. Oh, aber der fällt. Oh, tut mir leid, yo. The Eye of the Tiger. Die trainiert wirklich beim Autofahren? Was zur Hölle? Aber wenigstens hat sie die Attitude. Oh nein, nein, nein. Du bist doch so blöd. Wieso gibst du einem Kleinkind sowas? Das ist doch so hart blöd, er verletzt sich gerade umsonst. Ist der dumm? Und das wird so schief gehen. Wow. War das nicht irgendwie klar? Oh nein. Okay, das ist eine gute Idee gewesen. Aber ich glaube, dafür habe ich noch zu wenig Bauch. Aber irgendwann vielleicht. Okay. Die hat probiert, einen Spagat zu machen oder sonst was. Jesus Christ, das Jason Bourne. Jesus Christ, that's Jason Bourne. die hat nicht gefurzt, oder? Hat, hat die? Die hat gefurzt, oder? Warte mal kurz, stopp mal zurück. Wow, mal sehen, wer besser von uns beiden ist. Boah, sie hat Glück, dass bei mir gerade nichts rauskommt. Aber sonst hätte ich sie abgezogen. Die arme Katze. Die ist wie Garfield. die wird einfach nur zu fett. Wow, die ist wirklich fett. Okay, ich glaube, das reicht jetzt auch fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen. Die arme dicke Katze, yo.